Oh mein Gott, was ist denn das für ein schöner Kreisel? Oh. Das ist kein schöner Kreisel, es ist der Kreisel. Kreisel. <lacht> da mal. Ich wollte abbiegen, jetzt habe ich 10%. Also wer auch immer sich hier... Warum er sich hier in der Garage kauft, ist ganz, ganz wild unterwegs. Ich kaufe mir hier gleich eine Garage. Dick. Nee, weil, ich's kann. weil ich kann. Ein Also ich will nicht sagen, aber das hier hat wirklich nur eine Tankstelle. Ja, die Straße geht ja noch weiter. Ja, nee, aber das, das ist mir schon zu weit außerhalb. Was, was, ist, was ist denn das für ein Tankstelle? Das ist einfach nur ein Benzinkanister. Nein. Oder ein, oder ein Benzintank. Das, das sieht so aus wie so ein Wassertank. Das ist, ist ein, das hier? David2849 steht da drauf. Promos.promos.net oh. auf dem Schild daneben. Was da steht. Dann ist das hier ein Easter Egg, oder? Ich denke mal, der Typ hat das halt gebaut. Also, Davi 2.480. Keine Ahnung, was du so gesagt hast. Du bist ein cooler Typ. Danke. Oh, ich, du dir aufgesch. Ja, ich hab 10%. Ja, da hab ich auch. Oh mein Gott, was ist denn da vorne? Ganz viel hin und her, oder? Ähm. Ja. Fehlfunktion. Ich hab grad 86% bei dir geholt. Hä, wie? Du bist mir vor das Auto gefahren. Wie vors Auto gefahren? Ich bin die ganze Zeit vor dir gewesen. Ich weiß! Aber dann bist du ein Stück rübergezogen und hab 86% geholt. Hier rübergezogen, das war doch einspurig. Na davor war es zwei spurig, dann war es plötzlich nur einspurig. Ja. <lacht> ich habe sogar noch versucht auszuweichen, aber trotzdem 86%. Alter, hier ist ein McDonald's. Ich bin jetzt wieder ein Gäfler, aber das sollte ja schnell gehen nachzukommen. Ich bin in Söder haben. Okay. gucken, ob ich hier Markus. Ja, kannst du ja Markus gucken. Hier finde ich bestimmt den Markus. Ich markus, ja, der Markus, ist ah, der war auch schlecht Hater. aber nicht so schlimm wie dunkel. Das, das muss ich schon zustimmen. Also, der Ort hat halt echt nur der Ort hat echt nur eine Tankstelle. Oh, oh man kann sogar auf den Parkplatz von McDonalds rauffahren und also nur nur eine Tankstelle und ein McDonalds sind hier und kannst du zu essen bestellen. Nee, leider nicht ruhig für... ein Big Mac Das wäre wild, wenn man hier irgendwie, keine Ahnung, Big Macs oder irgendwie Zeug dafür hinfahren könnte. Ich hätte Big Mac besorgen können, ey. Boah, jetzt hätte ich mal wieder Bock auf den Big Macs. Nein, geht oh. nee, ich hätte mal wieder Bock auf den Junior. ich hatte diese Woche einen. Und danach hatte ich noch einen Burger beim Döner, am Tag danach. Wild. Weil ich einfach nicht zwei Tage inzuneinander Döner essen wollte. Abbremsen. Stark abbremsen, stark abbremsen, stark abbremsen, stark ab Oh mein Gott. Ich hab dich überholt. Ich sehe, ich, ich seh zwar, steckst du in dem Ding drin. Ich, ja, ich steck in dem Ich sehe dich, ich stehe direkt neben dir. Ja, ich weiß. Ich sehe deine, ich seh deine <lacht> Spiegel aus dem aus dem Ding <lacht> Dummes Auto, dann schieb ich dich halt jetzt weg. Vielleicht auch ich will das von Auto, ne? Hat mir hat mir 7% gegeben. Das war, Nein, ich konnte keine 100 Meter warten. Das war so fucking spät, dass ich beinahe noch reingefahren wäre. <lacht> oh, oh, oh, oh. Bist du gerade wirklich in den Felsen rein? Ja. Komm jetzt auch wieder aus dem Felsen raus. Okay. Also. Mauer, Leute, rote Ampeln heißt Vollgas. Ja, dass manche Leute immer noch denken, Nur nur nee, gelb heißt, bin. man soll bremsen. Nee, wird gar nicht gebremst. Hallo, das ist gleich mit dir? Ja, in, in, in Schweden ist das noch so. Oh. Weil, wenn die Gelb sehen, dann denken die, denken die an ihre Flagge. Und dann müssen sie erstmal schön die Hymne vom Ikea singen. Ja. Und bei Rot und Grün ist das halt nicht der Fall. Deshalb darf man da auch Vollgas geben. Ich will ungern auf dem Gras und auf den Stein überholen, aber es muss sein. So. Oh. Also, ich bin jetzt auf jeden Fall ein in der Stadt. Schon groß so, werde hier. Dann fahr ich Dann fahrst mir hinterher. Hi. So, oh, jetzt. Ich esse gerade Mais. So ein Dickmatch Verfasst fahr unsere Fahrt nach Spitzbergen. Hm. Ich bin doch hier. Ja, dann komm ran. Wollen wir gleich noch mal ausfechten, welche von uns beiden dicker ist? Ja, eine Runde Minigolf. Nee, in der Runde wer kürscht den anderen besser in ETS weg. Ne, wir crashen uns ja heute nicht. Habe ich gewonnen? Ich glaube schon. Und du hast die Sondergenehmigung erteilt bekommen. Hä? Was? Das die Ladung. Der KI-LKW der KI hat mir gerade doppelt so viel Schaden gemacht wie du. Ja, und wer hat dafür gesorgt, dass der KI-LKW überhaupt die Chance hatte? Ich. Easy. Bist du schlecht? Der hier. Ich würde eher sagen, dass du schlecht bist, weil du gerade umgekippt bist. Nee. Doch. Also, sorry. Ich bin ist ein einziger logischer Fehler. Naja, wenn das von jemand kommt, der selber keine Logik hat, dann ist das glaube ich gar nicht so schlimm, dieser Vorwurf. So, wo, wo, wo sieht man die jetzt? Hier bei der hier, Galerie. So. Tschüss, Delatium! Ich hab 100%. So, wo muss ich jetzt hier hingehen? Ich hab 100%. Danke, Delatium. Und redet das Spiel ist nicht vor, gut. Ja, und danach nicht. Was kommt hier so viel Gegenverkehr? Und danach auch nie wieder. Das ich frage es eher, du? wieso bist du auf der falschen Spur? Warum ist gerade ein LKW auf mich raufgeflogen? Ich frage es eher, warum nicht? Ich erwarte eine Erklärung, dafür, dass gerade ein LKW auf mich rausflog. Delatium. Ja. Frag mal, warum du dick bist. Da hast du die Erklärung. Ach, Delatium. Ja. Autsch. Wenn ich Rocky überholt habe, du wirst niemals Rocky oh. überholen. Also warte hier. Jetzt war close. So jetzt hast du ihn überholt, jetzt kannst warten. Ja, aber er hat mich wieder zurück überholt. Ja, aber du hast ihn kurz überholt, das reicht. Warte da mal. Warte oh. oh. mal. Hey, oh. mal. Ich ist wieder. War mal. Ich wollte gerade sagen, du stehst ja wieder oder? aufrecht. Was macht ihr da gerade? Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Dauer. Wir sind doch in der neuen Stadt. Ich hatte auch überlegt, dich frontal zu crashen, aber ich war mir nicht sicher, ob in der nächsten ja. Stadt eine Werkstatt ist. Nee, abschleppen. Ja. Hä, hey, warum ist denn hier? Warum vibriert mein Controller, während ich im Menü bin? Weil du gerade <lacht> wieder rumfliegst. <lacht> Du bist so ein dumm Delatium. Und oh, Delatium hat dich abschleppen lassen in dich hinein. Oh. <lacht> <lacht> Weil, Och. Jungs! Was ist mit euch? Was ist mit Delatium passiert jetzt? Also. Man, okay. de Lazio ist ein komischer Typ. Mir geht's gut. Hä? Ich nicht, du... ich muss rüberziehen. Ja. Okay, das war jetzt aber nicht meine Schuld. Das war nicht meine Schuld, ja. Du bist ja, gegen die, die Latiane gefahren. die weiß <lacht> immer die Schuld von sich. Vielleicht, nur... vielleicht, weil irgendjemand einfach nach rechts mich gedrückt hat. Ich habe dich nach rechts gedrückt. Okay, gut. Äh, ich habe dir aber gesagt, dass ich rüberziehen muss. Also. Wie, du kannst nicht rüberziehen, wenn die... Wenn Erstens, ich... ich war vorne, zweitens, da war kam LKW. <lacht> Schiuli, diese Regeln gelten auf der Straße ja. nicht mit. Ich war vorne. Du warst. Nicht Und drittens, nicht. du bist gegen eine Laterne gefahren, war, Junge. Vor allem, er war nicht mal vorne, er war neben mir. Nee, ich war vorne. Nein, er ist neben mir. Ich mache jetzt eine Aufnahme an, ich habe keinen Bock mehr. Ich wollte mein, mit dir alle von uns hört. Ja, Ich habe auch eine Aufnahme. Aber die Xbox Game war öffentlicher nicht. Da kommt Gegenverkehr. Seid ihr schon weitergefahren? Kommt okay, aus, ich muss da! Junge! Könnt ihr eine Minute auf mich warten? Nee, wir haben gerade ein episches Battle. Okay. Könnt ihr nach dem epischen Battle eine Runde auf mich warten? Ich weiß nicht, was war denn das? Da kam auf einmal eine Leitplanke. Dann kannst du jetzt auf mich warten. 38% Geoli hatte direkt keinen Bock mehr. Ah oh, ne, er ist wieder da. Moin. Okay, was war denn das? Da war auf einmal eine Leitplanke auf meiner Spur. Und die habe ich als Rampe benutzt. Das ist ja blöd. Ja. Wie viel Damage hast du bekommen? Na nicht. Wie? Ich bin doch vorher keine Indisch geflogen. Nein, du bist hinter mir geflogen. Betrug. Und hier sehen sie mal wieder die berühmten Physik von ETS. Genauso wie Shioli die ganze Zeit davon redet, dass man ihn angeblich gerammt hätte, obwohl er nur Lügen erzählt. Können wir uns darauf einigen, dass ein 1-1 für uns alle kacke wäre und dass es das zu vermeiden gilt? Toby, okay. ich dachte, du wärst ein KI-LKW. Danke, ich. Das ist schon eine Beleidigung. Jetzt habe ich 70 Ja. Was für Opfer. Aber da wir sowieso beide auf der Seite liegen. Könnt ihr dann eigentlich mal auf mich warten? Nee, ich wollte ich wollt zur nächsten schon abgeschleppt. Ey. Okay, geht's dir gut? Ja. Glaube ich nicht. Woher kommt denn dieser Schioli? Weiß ich auch nicht. Und warum bin ich jetzt in der richtigen Richtung? Okay, ich bring dich um. Was für ein Opfer, Schioli. Was ein Opfer. Mann, warum warst du denn nicht durchsichtig? Du, wir sind doch auf einer Werkstattfläche. Was ein Opfer! Was? Konnte Was? vorhin durch dich durchfahren. Oh. So dumm aus, was denn ich du da rumgeflogen bist. Rumgeflogen. Du bist rumgeflogen. Ja. Soll ich dir zeigen, wie du rumgeflogen bist? Ich habe mich nicht mitgezeigt. Zeig's mir. Gut, also dann kommen heute zum dritten Mal in meinen Stream rein. Und lassen like da. Und lassen like da. Und abonniert mehr und du bist, bist, drin. Drin. bist du dran? Ja. Okay. Zeig mir wie ich schön bin. Guck jetzt mal in den Rückspiegel. Und jetzt kommt gleich du. Da bist du. du bist ja, so. nicht geflogen. Bin ich. Schon los. Du bist nicht geflogen. Bin ich nicht. Nein, das bin ich ich. Digga. Ich bin mit Vollgas auf die, D die Werkstatt raufgefahren. Und war Rocky nicht ich? Ja. Ach, das war Rocky. Ja, sorry, ihr wart direkt ineinander. Ich hatte, also, ich hatte halt... Ich, ich meine vom Namen auf der Map her. Ich, ich, und keine Ahnung, wer von euch jetzt welche Lackierung ich hat. Hatte Rocky, halt, ist ein bisschen anders. Ich hatte halt... Ich hatte halt Bock drauf. Weil ein bisschen mehr Schaden schadet ja nicht. Echt so? 32 ja. Stunden lang Fähre. Ja. Gar kein Bock. Long-Erbien. Long-Story-Short. Ich bin recht Route. Darf, Darf ich anmerken, dass diese Insel drei Werkstätten hat. In hm. Und davon drei Stück in einer Stadt. Ist Bisschen. Alter das ist eine geile Sicht. Ja, absolut geil. Wo ist denn hier die Straße? Man sieht die vor lauter Schnee gar nicht. Boah, ich hatte gerade ich hatte gerade einen Wheelspin aus der Kurve. Ja, das hast du öfter mal im Schnee. Ja, ich, ich hätte ich hätte beinahe, äh, beinahe einen Ferrari gemacht. Ja, den mache ich andauernd beim Schnee. Scheiße hier kommt ein Reisebus. Ui von Dauermodus die Funktion wegen irgendwie habe ich 80 Prozent neuer Aussichtspunkt entdeckt was ist denn das hier von Aussichtspunkt das ist ein geiler Aussichtspunkt Spitzbergen ja, ist mir klar, dass ich in Spitzbergen bin. Hä? Bist du gerade in Spitzbergen oder wie? Anscheinend. Wer hätte gedacht? Was? Ich bin nicht in Spitzbergen. Ja, dann bist du halt schlecht. Die Berge sind hier nämlich nicht spitz. Hater.